Mit Gewalt. Ist immer noch ganz furchtbar verpasst. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese Fanpost vor und öffne das erste Paket im neuen Schalter. Ich bin so gespannt. Zuerst ein Brief. Herzen, Herzen, Herzen. Also. Beim lieben habe ich noch nicht, noch nicht so viel Herzen bekommen wie von euch. Liebe Marmeladenoma, ich bin ein großer Fan von dir und hoffe, dass mein Gedicht dir gefällt, auch wenn es traurig ist. Ich habe es in einer depressiven Phase geschrieben, nachdem meine Mutter verstorben ist. Ach du armer du. Niemand nimmt mich wahr. Ich gehe durch die Stadt, die Straßen sind voll gefüllt, so viele Menschen hier, doch ich bin ganz allein.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 Ich falle von der Brücke, das Ende ist so nah, nie wieder bin ich einsam und nie wieder war ich dir so nah. Ein furchtbar anrührender, eine furchtbar anrührende Mitteilung. Ich habe da auch geantwortet. Und er schreibt dann noch, ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du mein Gedicht vorliest und mir ganz ehrlich deine Meinung dazu sagst. Ganz liebe Grüße auch an Janik. Dein Samuel, und Blumen, und eine Sonne, und Herzen, und er lebt noch. Ich wird immer Gänsehaut, wenn ich dieses Gedicht lese, und da ist auch Talent dabei. Liebste Marmeladenoma, wie schön. Mit diesem kurzen Brief möchten wir uns für deine tollen Videos bedanken, welche uns jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Zu deinen Märchenstreams kann man einfach wunderbar einschlafen und in seinen Träumen versinken. Ihr glaubt nicht, wie wir uns für euch gefreut haben, als ihr den Webvideopreis überreicht bekommen habt. Ihr habt ihn euch wirklich, wirklich verdient. Wir hoffen, dir und Janik geht es gut und ihr könnt eure vielen Zuschauer noch lange mit Märchen erfreuen. Ganz liebe Grüße, euer Simon und Keno. Liebe Marmeladenoma, wir, wünschen uns, wir würden uns sehr freuen, wenn du uns zwei Autogramme zuschicken würdest. Ist natürlich sofort passiert. Und jetzt öffnen wir das Paket. Wahnsinnig verpackt, wird ein bisschen brauchen. Sehr, sehr schwierig für meine Hände. Also Tesa gehört nicht zu meinen liebsten Pflegenständen. Weihnachten. Wann kommt das Geschenk raus? <lacht> ich danke dir für deine Hilfe. Mit hoher Gewalt immer noch ganz furchtbar verpasst. Glaubt das nicht, wie schwer das geht. Liebe Grüße aus Tirol, bleibt so wie ihr seid und ein Herz. Könnt ihr das Paket bitte vor der Kamera öffnen? Ja, das machen wir hier mit. Oh, ja, ich muss mal nochmal helfen, Das ist zu so schwer. Du hast gesagt, ein Buch. Das ist ein Buch und noch etwas. Ha! Für Tiroler reine Zirbe, die Harmonie. Ist das was zum Essen oder zum. Ich muss es nochmal genau lesen. Oder kannst du das lesen, Janik? Echte Seife für Hände, Gesicht und <lacht> Ich ist beinahe getrunken. <lacht> Seife, Tiroler Zirbenseife. Schön, das ist eine solche to tolle Idee. Und dann Kräuterbadesalz. Ach Gott, ist das lieb. Hört ja gar nicht mehr auf. Hört gar nicht mal auf. Tirol für Anfänger. Ach Gott, bist du lieb. Bist du lieb, weil ich nicht nach Tirol kann. Ich bin, ich bin wahnsinnig überwältigt. Liebe Marmeladen Oma. Ich verfolge deine Videos schon lange. Vor allem bei Stress ist es toll, bei deinen Märchen wieder zur Ruhe zu kommen. Da es ja leider nicht mehr möglich ist, nach Tirol zu kommen, dachte ich mir, ich versuche ein Stück Tirol zu dir zu bringen. Ich hoffe, du freust dich. Liebe Grüße und, auch viele, und noch viele tolle Jahre. Anine an und ein Herz. Liebe Grüße auch an Janik. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mir verschlägt es einfach die Sprache. Es wird so viel Liebe. Uns, uns kommt nämlich noch was. Es kommt noch was. Es kommt ein Schlüsselanhänger. Oder ist das, ist das ein Schlüsselanhänger, ja? Mit Tirol und ein Berg und ein Herz. Ach Gott, das ist rührend. Und es kommt noch etwas. <lacht> ich meine gerade, ich Geburtstag. Mein Grad, ich habe Geburtstag. Ach, ach, ach, ach. Die schönsten Tiroler-Sagen. Hoffentlich darf ich die vorlesen. Hoffentlich darf ich die vorlesen. Ich glaube, ich muss da den Verlag anrufen. Ich bin echt total überwältigt. Liebe Anine, ich danke dir von ganzem Herzen. Und heute schreibe ich dir noch gleich zurück. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank unglaublich unglaublich unglaublich den Praxis darf darfst auch mal nicht baden. hast du gehört Wahnsinn Wahnsinn Danke Danke Danke So jetzt lese ich dann noch ein paar Fanbriefe vor ja Ah der ist schon sehr lustig ein Osterhase und ein Herz Hallo liebe Marmeladen Oma und Janik. Ich hoffe, ich habe Janik richtig geschrieben. Deine Videos geben mir neue Kraft für den Tag. Zum Beispiel nach einem anstrengenden Schultag. Du erinnerst mich an meine Oma und es ist sehr schön zu hören, deine Livestreams und sehr schön, mach weiter so und bleib wie du bist. Dein Dein Philipp aus Coburg. Schwer zu lesen. In Oberfranken. Ich habe dir ein Bild gemalt und würde mich über einen Brief und Autogramm freuen. Meine Adresse ist und so weiter. Der Brief ist öffentlich. Das habe ich natürlich längst geantwortet. Aber das Vorlesen der Fanpost braucht Zeit, weil ich... Ein Riesenberg zum Vorlesen noch da habe. Beantworten tue ich sie immer schnellstmöglich. Schnellstmöglich. Ich bin immer noch ganz zappelig. <lacht> immer noch ganz zappelig. <lacht> so. Hallo liebe Oma, Ich hoffe, dass ich mit dem Verfassen von Briefen nicht aus der Übung bin, da ich den letzten Brief vor circa zehn Jahren geschrieben habe. Ich würde dir gerne Danke sagen, schreiben und kurz etwas über mich erzählen. Ich werde am 15. Juli 18 Jahre alt und absolviere momentan das Fachabitur. Jetzt gerade sitze ich im Büro und habe Pause. Das Praktikum hier, aber auch die Schule fordern mich leider. Im November 2016 ist mein Opa nach langem Leiden verstorben. Und zum Schluss war er depressiv, hatte Krebs und starb an einem Herzinfarkt. Meine Trauer war sehr groß und ich hatte das Gefühl, ich wäre in ein großes Loch gefallen. Ich habe anschließend eine Woche lang mein Zimmer weder verlassen, noch mit irgendwem gesprochen. Irgendwann sah ich dann zufällig deinen Stream und war begeistert. Es schoss aus mir raus und ich musste weinen, weil ich es einfach so schön fand, finde. Seit diesem Tag verpasse ich, kein, verpasse ich keinen Stream und kein Video bei YouTube. Du hast mich mit deiner Lebensfreude aus meinem Loch geholt und dafür bin ich dir sehr dankbar. Du, bist, du liest uns Märchen vor, weil es dir Spaß macht und das sehe ich jede Woche aufs Neue. Nachdem ich von dir und Janik so begeistert war, musste ich erstmal meinen Freunden und meiner Familie davon erzählen. Sie sind jetzt auch alle Fans von dir. Als ich meiner Oma deine Videos zeigte, kam mir eine Idee. Sie liest mir und meiner kleinen Schwester nun jede Woche ein Märchen vor. Auch dies wäre ohne dich nicht zustande gekommen. Danke auch dafür. Ich möchte dir für alles danken. Du bewirkst Großes, indem du einfach vor der Kamera für Tausende liest und neben meiner Oma bist du meine Heldin. Oh mein Gott. Ich wünsche dir alles Glück dieser Welt und natürlich auch Janik. Solange du Freude an den Videos hast, wünsche ich mir noch viele, viele davon. Ich würde mich über ein Autogramm und eine Antwort riesig freuen. Übrigens fand ich deine Rede beim Webvideo-Preis sehr schön und bewegend. Mit herzlichen Grüßen, Marcel. Auch ein sehr schöner Brief, den habe ich umgehend beantwortet. Briefe, die. Also traurig sind oder Trost brauchen, die ziehe ich dann immer vor. Also die Briefe kommen in mein Postfach und die Pakete in einem neu eröffneten Paketfach. Da kam heute, gestern auch das erste hier. Die Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Hier kommt ihr zu dem Video Teste dich. Hat mir Spaß gemacht. Könnt ihr auch mitmachen. Und hier könnt ihr abonnieren, wenn ihr wollt. Und nun sage ich Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Jani.